Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Schönen guten Abend auch von mir. Von wegen aller guten Dinge sind drei. Erst im dritten Anlauf klappte es für Kai Wegner, um vom Berliner Abgeordnetenhaus zum neuen Regierenden Bürgermeister der Hauptstadt gewählt zu werden. Die Glückssprenger von der Schornsteinfegerzunft, die anschließend im Roten Rathaus auf ihn warteten, die hätte er wohl gerne bei den Abstimmungen zuvor dabei gehabt. Denn glückloser hätte der Neustart mit dem schwarz-roten Bündnis, für das die bisherige Regierungschefin Franziska Giffey sich extra dem neuen Koalitionspartner CDU untergeordnet hatte, kaum ausfallen können. Erst verpasste Wegner im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit klar, dann im zweiten denkbar knapp. Und kurz vor Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Wahlgangs verkündete die AfD-Fraktion, nun ihrerseits für Wegner gestimmt zu haben. Die Einzelheiten des Berliner Wahldramas Konrad Spremberg. Auf war's. diesen Moment Ich schwöre, so war mir Gott helfen. musste Kai Wegner Stunden länger warten als geplant. Am Anfang dieses vielleicht wichtigsten Tages seiner politischen Karriere war so ein Krimi noch nicht abzusehen. Voller Krisengespräche und gegenseitiger Anschuldigungen. Das war wirklich desaströs heute. Ähm, Kai Wegner hat es in zwei Wahlgängen nicht geschafft, eine eigene schwarz-rote Mehrheit zu bekommen. Dass er im ersten Wahlgang scheitern könnte, damit hat Wegner heute Mittag rechnen müssen. Vor allem bei der SPD haben viele bis zuletzt gegen die Koalitionspläne gekämpft. Nur wenige zeigen ihren Widerstand heute offen. Es gab bei uns eine Probeabstimmung. Da waren zwei Genossen, also zwei Mitglieder meiner Fraktion, die mit Nein votiert hatten. Nur zwei? Mindestens sieben aus CDU und SPD stimmen im zweiten Wahlgang noch immer nicht mit Ja. Damit ist Kai Wegner nicht gewählt. Dann beim dritten Versuch endlich die Mehrheit. Aber jetzt sorgt die AfD für Aufregung. behauptet, sie habe in Teilen auch für Wegner gestimmt. Das ist passiert und diesen Verdacht wird schwarz-rot. Nie mehr loswerden, das hätten Sie nicht riskieren dürfen. Das hat diese Stadt nicht verdient. Unwahrscheinlich, dass die AfD-Stimmen maßgeblich waren, aber die Wahl ist geheim. 86 Stimmen hat diese Koalition und 86 Stimmen haben heute dann am Schluss mit Ja gestimmt. Das ermöglicht, dass wir eine handlungsfähige Landesregierung bekommen werden. Das ist gut für Berlin. Es ist notwendig, dass wir jetzt ins Handeln kommen. Und ich fahre jetzt ins Rathaus, um Kai Wegner ähm, die Amtsgeschäfte zu übergeben. Im Rathaus wird Wegner von Schornsteinfegern begrüßt. Die sollen Glück bringen, eine Berliner Tradition. Mit einiger Verspätung darf ein erleichterter Regierender Bürgermeister nun doch seinen Senat vorstellen. Auch wenn wir jetzt ein bisschen lange Plenarsitzung hinter uns haben, wir freuen uns einfach gemeinsam auf diese große Aufgabe, die wir haben. Und ich freue mich wirklich auf die Zusammenarbeit mit euch, mit Ihnen allen. Kai Wegner sagt, er möchte als Regierender Bürgermeister die Spaltung der Stadt überwinden, Wahrscheinlich muss er damit in der eigenen Regierung anfangen. Feiern möchte er heute trotzdem. Und um das Ganze noch mal einzuordnen, begrüße ich in Berlin jetzt den Publizisten Albrecht von Lucke. Guten Abend, Herr von Lucke. Guten Abend, Herr Zamperoni. Spötter könnten jetzt mal wieder sagen, ja, dit ist Berlin, war aber mal im Ernst. Wie beschädigt startet Kai Wegner nach diesem Wahldrama in drei Akten in sein Amt? Gewaltig, gewaltig, das muss man deutlich sagen. Das hat es selbst in Berlin, wenn Sie schon so spöttisch anfangen, in dieser Weise noch nicht gegeben. Es gab mal zwei Wahlgänge in der Ära Wobereit, aber dass man drei Wahlgänge braucht äh, und ein derartiges Desaster anrichtet und in der Tat der Makel ja bleibt, dass die Möglichkeit besteht, dass man mit Stimmen der AfD gewählt worden ist, das ist verheerend und insofern muss man da von einem fulminanten Fehlstart sprechen. Und die gegenseitigen Beschuldigungen für diesen fulminanten Fehlstart, die ging bei CDU und SPD auch ziemlich schnell los. Wer ist da wohl wem in den Rücken gefallen? Kann man das sagen? Naja, man muss schon annehmen und das ist das eigentlich große Problem. Ich sage, das ist die Hypothek dieser Koalition, dass es mit einer gespaltenen SPD zugeht. Äh, Herr Wegner hat ja dann fast generös gesagt in seinen ersten Äußerungen, er geht von, ich nenne es mal in meinen Worten, Heckenschützen in beiden Parteien aus, also Abweichlern in beiden Parteien. Aber für mein Verständnis geht, ist ganz klar, dass ein Gro, und man muss das deutlich sagen, der 15 Abweichler, also äh, von möglichen 86 Stimmen bekam, die Koalition hat Anfang nur 71, beim zweiten Wahlgang immerhin auch nur noch 79, sie brauchte aber 80. Dass von diesen 15 anfänglichen Abweichlern ein erheblicher Teil von der SPD stammt, das liegt auf der Hand. Die SPD ist zutiefst gespalten und das liegt an dem Umstand, dass nach wie vor die großen Sympathien eines großen Teils weiter eigentlich für Rot-Grün-Rot sind und dass Frau Giffey ein Stück weit, man muss es deutlich so sagen, die Partei in Geiselhaft genommen hat, dass sie selbst sehr stark dafür plädiert hat, übrigens auch fast unter Drohung ihres eigenen abgangs, dass man in diese schwarz-rote Koalition gehen muss. Und das ist die eigentliche Hypothek dieser Koalition, eine gespaltene SPD, die die Frage aufwirft, ob man mit einer solchen Koalition die Stadt gut regieren kann. Ja genau, das ist nämlich dann die anschließende Frage. Herr Wegner, wird sich jetzt nie sicher sein können, dass seine Regierungskoalition auch wirklich hinter ihm steht bei jeder weiteren Folgenabstimmung, oder? Das ist genau das riesige Problem. Der heutige Tag, und da darf man auch der AfD-Legende nicht auf den Leim gehen. Man muss aufpassen, dass man dieses Narrativ nicht bedient. Äh, denn keiner weiß, ob sie tatsächlich am Schluss entscheidend war. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass am Schluss eine Mehrheit von SPD und CDU diese Koalition zustande gebracht hat, ist völlig unklar, ob die SPD jetzt bei der Fahne bleibt. Man könnte ja hoffen, dass das gewissermaßen ein kathartisches Momentum war, dass das ein heilsamer Schock war. Ich habe da allerdings allergrößte Zweifel. Wir werden die nächste Bewährungsprobe schon in Kürze haben, weil die Abweichler bereits gesagt haben, sie wollen Frau Giffey gar nicht mehr zur SPD-Parteivorsitzenden wählen. Das wird schon die nächste Bewährungsprobe sein. Man wird also erleben, ob die SPD jetzt in der Lage ist, ihre Lehren aus diesem Schock zu ziehen und jetzt doch eine Konstanz zu zeigen. Andernfalls ist eine ganz gefährliche Situation in Berlin, weil dann wird es auf absehbare Zeit eine ja, gespaltene Koalition, eine gespaltene SPD und fast eine Regierungsunfähigkeit geben. Da höre ich raus, dass Franziska Giffey aus dieser ganzen ähm, Affäre heute, wenn man so will, auch beschädigt hervorgegangen ist. Ja, absolut. Sie ist meines Erachtens die eigentliche Hauptbeschädigte. Denn sie muss jetzt in Zukunft für eine SPD gerade stehen, die sie nicht hinter sich hat. Übrigens auch nicht ihr Co-Vorsitzender, Herr Salleh, der hat genauso als Mann, der eigentlich der Mann der Partei ist, in dem Punkt versagt. Beide waren ja guten Glaubens. Man muss ja auch deutlich sagen, sie haben gute Koalitionsverhandlungsergebnisse erzielt. Sie haben sogar letztlich es geschafft, eine Parität der Senatoren zu erzielen. Also sechs gegen sechs, obwohl die CDU 28 Prozent erzielte die SPD nur 18. Und trotz alledem ist der Widerstand in dieser SPD riesig, wirklich den Kurs mit einer CDU zu gehen, die man ja noch vor kurzem als eine, als vermeintlich rassistische äh, bezeichnet hat. Das ist ein riesiges Problem und Frau Giffey wird noch viel dafür tun müssen, um jetzt ihre Mannschaft hinter sich zu bringen. Nachher ist man natürlich immer schlauer. Aber wäre für die CDU dann unter diesen Umständen die Partei Die Grünen letztlich nicht der sicherere Partner gewesen, auch wenn es auch schwierig gewesen wäre, die zusammenzukriegen? Ja, ich glaube ganz sicher, dass diese Frage jetzt äh, absolut im Kopf von Herrn Wegner umgeht. Und ich meine in der Tat, dass weil innerhalb der Grünen-Partei nicht dieser absolute Riss existierte äh, die, und die Grünen, ich habe auch nicht den Eindruck, eine derartige, Unausgewogenheit äh, gezeigt haben in der Vergangenheit, dass dieser, ja, diese Gefahr dieser absoluten Spaltung vielleicht nicht ganz so groß gewesen wäre. Aber eine steht heute auch fest. Nach den harten Attacken, der, die seitens der Grünen gekommen sind, übrigens auch dem gemeinsamen Auftreten von Linkspartei und Grünen, die noch einmal in ihrem Versuch, die letzte Abstimmung zu verschieben, gemeinsam aufgetreten sind, habe ich nicht den Eindruck, dass jetzt noch eine Möglichkeit bestünde, seitens Herrn Wegners äh, die Pferde zu wechseln. Nein, diese Koalition muss jetzt versuchen durchzuhalten, die dreieinhalb Jahre, die es ja nur sind. Und das wird schon schwierig genug werden. Weil Sie eben nochmal die AfD äh, ange angesprochen haben, die Ankündigung im dritten Wahlkampf dann für Wegner gestimmt zu haben. Man wird es ja nie erfahren, aber könnte es nicht auch eine Finte gewesen sein, einfach um Wegners Wahl gleich von Anfang an zu diskreditieren? Ja, absolut. Und vor allem muss man sich eines bewusst machen. Die AfD ist ja völlig durchschaubar. Da wir es mit einer geheimen Wahl zu tun haben, kann sie immer behaupten, sie sei dabei gewesen. Sie hätte sogar behaupten können, und das hat sie ja im Vorfeld der Wahl getan, wir sind dabei. Und die anderen schaffen es trotzdem nicht, sie stimmt also mit keiner Stimme dafür. Dass sie jetzt mit einigen wenigen, sie behauptet jetzt, es wären acht aus ihren Reihen gewesen, das wären also genau diejenigen gewesen, die zu dann nur noch 78 geführt hätten, also gerade mit zwei Stimmen unter den erforderlichen 80 gewesen wären, das ist ein völlig durchschaubares Spiel. Wenn sie es denn wirklich hätte darauf ankommen lassen wollen, deutlich zu machen, dass ihre Stimmen dabei sind, dann hätte sie mit allen 17 Abgeordneten für die Koalition gestimmt. Dass das dezidiert nicht der Fall war, zeigt, dass das sehr durchschaubar ist. Und da sollte man der AfD nicht auf den Leim gehen. Nein, es kommt jetzt darauf an, dass die Koalition diesen Makel, der bleibt, die Gefahr oder die Möglichkeit, dass die AfD dabei war, dass sie ihn jetzt vergessen macht durch gutes Regieren. Dann wird man diese Tatsache, die Möglichkeit, dass die AfD mitgestimmt hat, nicht als den entscheidenden Punkt in Erinnerung haben. Herr von Lucke, vielen Dank für die Einschätzungen nach Berlin. Und zur heutigen Wahl von Kai Wegner zum neuen regierenden Bürgermeister von Berlin hat David Biesinger vom Rundfunk Berlin Brandenburg folgende Meinung: Es ist wieder schwarz, das Rote Rathaus in Berlin. Nach 22 Jahren SPD regiert seit heute Kai Wegner von der CDU die Hauptstadt. Ist es schwarz, das Rote Rathaus, oder ist es mit dem dritten Wahlgang heute auch ein wenig blau geworden? Eine Frage, die sich wohl nicht auflösen lässt. Denn ob Abgeordnete der AfD in der geheimen Wahl für Wegner gestimmt haben, so wie sie es behaupten, das wird sich nicht sich erklären lassen. Aber das eigene, geheime Wahlverhalten per Pressemitteilung zu veröffentlichen und zu funktionalisieren, das zeigt ein seltsames Verständnis von Demokratie. Der neue Regierende muss sich jetzt fragen lassen, ob er mit Stimmen der AfD ins Amt gekommen ist. Und er muss in seiner Arbeit einen Umgang mit dieser Ungewissheit finden. Fest steht... Das war heute ein Fehlstart. Die ersten zwei Wahlgänge waren ein Beleg dafür, dass sich Wegner auf seine Koalition derzeit nicht verlassen kann. Bereits im Vorfeld war die Zustimmung zum Koalitionsvertrag bei den SPD-Mitgliedern denkbar knapp. Nur 54 Prozent stimmten dafür. Die Partei ist weiter zerrissen. Den beiden Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Rahet Saleh ist es in den ersten beiden Wahlgängen anscheinend nicht gelungen, eine stabile Mehrheit zu organisieren. Wegner hat seine CDU geschlossen durch den Wahlkampf geführt. Die Partei war einstimmig für diese GroKo. Und dennoch bleibt auch hier offen, ob es Abweichler gab. Denn die Besetzung von Senatsposten mit Experten von außen hat in den eigenen Reihen nicht nur Freude ausgelöst. Diese Regierung hat keine Schonfrist. Und es wird sich schnell zeigen, ob es nur ein Fehlstaat war oder ob dieses Bündnis eine Fehlkonstruktion ist. Die Meinung von David Biesinger. Sie fehlen die Menschen, die wir eigentlich in so vielen Bereichen der Wirtschaft oder des sozialen Zusammenlebens brauchen. Neben der Pflege ist es vor allem die Baubranche, die für viele Aufgaben schlecht gerüstet ist und niemanden findet. Deshalb es vielerorts nicht so schnell vorangeht, wie es eigentlich müsste. In vielen Branchen landesweit sind Millionen Stellen unbesetzt, ein Rekordwert, wie Innenministerin Nancy Faeser heute erklärte. Die Bundesregierung will deshalb die Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland erleichtern. Cosima Gill und Ulf Priester. Für diesen Job auf den Dächern fehlen Auszubildende. Vier Jahre lang hat dieser Dachdeckerbetrieb gesucht. Dann kam eine Bewerbung aus Tadschikistan. Zehn Monate musste der Chef warten. Mittlerweile ist Shohin Boboyunov im zweiten Lehrjahr. Später kam ein weiterer Auszubildender. Es war ein bürokratischer Kraftakt. Da mussten wir hier äh, eine Wohnung besorgen, einen festen Wohnsitz nachweisen den Ausbildungsvertrag vorher nachweisen, der Deutschkurs musste oder der Deutschkenntnisnachweis musste zur Botschaft hin und so weiter und so fort. Und Auflagen ohne Ende. Eigentlich sollte noch ein dritter junger Mann aus Tadschikistan in den Betrieb kommen. Doch das ist an zu vielen Auflagen gescheitert. Dass jetzt auf einmal die gleichen Zertifikate, die ausgestellt werden über Deutschkenntnisse, jetzt auf einmal vom Goethe-Institut sein muss. Ich frage mal einfach, was soll das? Die Frage aus dem Hochsauerlandkreis wird in Berlin gehört. Der Betrieb liegt im Wahlkreis von Dirk Wiese. Heute bei der Debatte zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz spricht er das Beispiel an. Wenn ich allein sehe, was er für Schwierigkeiten hat, diese jungen Menschen hier hinzubekommen, die übrigens wollen, dann müssen wir in diesem Bereich vorangehen und das tut die Ampel genau mit diesem Gesetz. Mit der neuen Fachkräftestrategie für Nicht-EU-Länder soll es drei Wege geben, in Deutschland beruflich Fuß zu fassen. Erstens über Qualifikation. Wer einen anerkannten Abschluss hat, kann nach Deutschland kommen. Ein Nachweis von Deutschkenntnissen muss nicht mehr erbracht werden. Zweitens Erfahrung. Wer zwei Jahre Berufserfahrung und einen anerkannten Berufsabschluss im Ausland hat, darf als Fachkraft einreisen. Drittens Potenzial. Für Menschen, die noch kein konkretes Arbeitsplatzangebot haben, wird eine Chancenkarte eingeführt, basierend auf einem Punktesystem. Damit schaffen wir eins der modernsten Einwanderungsrechte in der Welt. Scharfe Kritik von der Union. Sie glaubt, dass mit dem neuen Gesetz eher Minderqualifizierte kämen. Sie machen ein Downgrading auf das absolut Minimum, das man erreichen muss, um nach Deutschland hereinkommen zu können. Dies, so die CDU, könnte eine Gefahr für den deutschen Sozialstaat werden. Experten halten dagegen. Das Sozialsystem wird entlastet. Jede Person, die in Beschäftigung nach Deutschland kommt, entlastet das Sozialsystem, zahlt Beiträge in die Sozialversicherung und stabilisiert damit Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Sozialsysteme. Die Politik, sie versucht, Deutschland als Einreiseziel wieder attraktiver zu machen. Der Wunsch ist, dass sich mehr junge Menschen wie Shohin Boboyunov bewusst für Deutschland entscheiden. Bei ihm hatte die Wahl auch familiäre Gründe. Mein Bruder ist hier und ich möchte auch deutsche Tradition und Handwerk lernen. Der 23-jährige Tadjike sieht seine berufliche Zukunft in Deutschland. Nach dem Ausbildung will ich gerne Meister studieren. Als Dachdeckermeister und Klemmnermeister. Er ist jetzt auf Dächern bundesweit unterwegs, als neue Fachkraft. Es ist wenig erstaunlich, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Vergangenheit auch in Deutschland Wahlkampf machte, stets zur Begeisterung seiner Anhänger, so wie hier 2018 in Köln. Denn Unterstützer hat er einige hierzulande. Damals gewann Erdogan die Wahl mit insgesamt nur 52,6 Prozent. Doch unter den anderthalb Millionen wahlberechtigten Türkinnen und Türken in Deutschland holte er komfortable 64,8 Prozent. Diesmal bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 14. Mai heißt Erdogans Herausforderer Kemal Kilic darulu Und weil wieder ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt ist, wird es wieder auf jede Stimme ankommen. Hierzulande können die Wahlberechtigten sie von heute an schon abgeben. Susanna Czalek. Sie machen kein Geheimnis aus ihrer Wahlentscheidung. Die Mitglieder der sozialdemokratischen CHP in Köln haben ihren Kandidaten auf T-Shirts gedruckt. Kemal Kelec Darolu, Erdogans Herausforderer im Rennen um die Präsidentschaft. Das ist für uns heute ein sehr aufregender Tag. Das ist eine äh, Wahl, die Leute, Wähler, Wählerinnen, äh, sich äh, entscheiden können, ob sie in einem demokratischen Land leben möchten äh, oder eine totale, totalitäre äh, Stadtpräsident äh, leben möchten. Ich hoffe, unsere Leistung in der Türkei äh, etwas äh, Bewegung bringt in Richtung Demokratie. Per Autokolonne geht es aus Köln zum türkischen Konsulat in Hürth. Halil Yilmaz lebt seit 53 Jahren in Deutschland. Doch die Türkei bleibe eben seine zweite Heimat. Und in der ist seiner Meinung nach Alles kaputt. Die Leute sind arm. Inflation ist es zu groß. Vor dem Konsulat herrscht reger Betrieb. Gökan Akbulotz, Kraftwerksmitarbeiter aus Eschweiler, wählt Erdogan und dessen AKP. Er ist nicht der Einzige. Erdogan hat viele Sachen, wirtschaftlich und Eigenmaterial. Wie Auto, Flugzeug, Helikopter, Drohnen. Das wird alles in der Türkei hergestellt, jetzt momentan. Und dafür sind wir stolz. Ich hoffe, dass er weiter bleibt. Ich finde, er vertritt uns. Ne? Starker Mann äh, braucht ein Land. Deutschland ist ein bisschen anderes, aber in der Türkei brauchen wir einen starken Mann. Weil wir mit und um uns herum ist äh, alles destabilisiert. Gut 1,5 Millionen Deutschtürken sind wahlberechtigt. Um ihre Stimmen hatte Erdogan 2014 noch erfolgreich mit einem großen Wahlkampf-Event geworben, doch solche Veranstaltungen sind inzwischen verboten. Stattdessen findet der AKP-Wahlkampf nun in Moscheen und über Flyer-Aktionen statt, wie auf diesem Instagram-Account von AKP-Anhängern in Essen zu sehen. Denn diese Wahl könnte knapp ausgehen und die Stimmen der Deutschtürken könnten am Schluss entscheidend sein. Deutschland stellt als Land das, das größte Land und das bedeutendste Potenzial ähm, für die Wahlen dar. Für die AKP ist es auch deshalb bedeutsam, ähm, weil aus den bisherigen Wahlen äh, zwischen 60 bis 75 Prozent derjenigen, die zur Wahl gehen, eher die Stimme der AKP geben. Insofern hat Deutschland und vor allem auch NRW eine besondere Rolle. Doch zum Generalkonsulat in Hürth kommen heute auch einige, die finden, dass es ihnen eigentlich nicht zusteht, über die Politik in der Türkei zu entscheiden. Warum ich von hier aus wählen darf, ist für mich ein Unding. Aber wenn ich nicht wähle, ist ganz klar, wohin meine Stimme geht. Ich bin öfter in der Türkei. Das Erdbeben, was vor knapp drei Monaten war, da hat man halt gesehen, dass da halt wenig für das Volk getan worden ist. Deshalb wählt er die Opposition so wie Kemal Dohan und seine Freunde. Nun heißt es warten. Das Wahlergebnis gibt es frühestens am 14. Mai. Markus Roch in Istanbul. Der Wahlkampf kommt also in die heiße Phase. Und genau da muss Präsident Erdogan plötzlich Termine absagen, ein Interview unterbrechen. Offenbar aus gesundheitlichen Gründen. Was genau steckt dahinter? Ja, das ist etwas unklar. Sein politisches Umfeld und auch der Gesundheitsminister sagen zwar heute, es sei nur eine Magen-Darm-Krippe. Klar ist aber, Präsident Erdogan hat in den letzten zwei Tagen alle Termine abgesagt. Und auch heute war er bei dem eminent wichtigen Termin nicht dabei, der Eröffnung des ersten Atomreaktors der Türkei. Da wurden heute die Brennstäbe geliefert. Da war eine Menge Prominenz da. Unter anderem wurde auch der russische Präsident Putin zugeschaltet. Und Erdogan hat sich nur mit einer Videobotschaft live gemeldet und wirkte äußerst angeschlagen. Also klar ist, der starke Mann der Türkei schwächelt im Wahlkampf und das könnte ihm durchaus schaden. Na, wie wird dann der weitere Wahlkampf für ihn verlaufen? Nur noch per Videoschalte? In der Tat, wir haben gerade gehört, dass er auch morgen seine Termine abgesagt hat und nur per Videoschalter an der Eröffnung einer Brücke in Adena teilnehmen wird. Also in der spannenden Phase, und es geht um jede Stimme, weil das Rennen äußerst knapp ist, ist Präsident Erdogan angeschlagen. Und es wird knapp werden, sowohl bei der Präsidentschafts- als auch bei der Parlamentswahl. Und da wird ein starker Erdogan gebraucht im Wahlkampf. Denn die Türkei steht zwar nicht vor einer Schicksalswahl, aber doch vor einer Richtungswahl. Markus, vielen Dank für die Informationen nach Istanbul. Gerne. Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Thorsten. Los geht's im Nahen Osten. In Israel haben Zehntausende Menschen für die geplante Justizreform der Regierung demonstriert. Unter ihnen waren vor allem Anhänger der ultranationalistischen und orthodoxen Parteien, die mit der Partei von Premierminister Netanyahu eine Regierungskoalition bilden. Netanjahus Regierung plant, dass Entscheidungen des obersten Gerichtes künftig vom Parlament überstimmt werden können. Gegner sehen darin eine Gefahr für die Demokratie. Der Bundestag hat heute in erster Lesung über die geplante Pflegereform beraten. Der Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Lauterbach sieht vor, dass der allgemeine Beitragssatz zur Pflegeversicherung von 3,05 auf 3,4 Prozent steigt. Für Menschen ohne Kinder soll der Satz von 3,4 auf 4,0 Prozent angehoben werden. Zugleich sollen die Leistungen wie das Pflegegeld ausgeweitet werden. Unionspolitiker forderten Nachbesserungen für pflegende Angehörige. Nach der Amoktat bei einer Versammlung der Zeugen Jehovas in Hamburg wird gegen einen Mitarbeiter der zuständigen Waffenbehörde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Der Mann soll Hinweise über den psychischen Zustand des späteren Todesschützen innerhalb der Behörde nicht korrekt aufgenommen und weitergeleitet haben, so die Staatsanwaltschaft. Anfang März hatte ein Mann bei einer Gemeindeversammlung sieben Menschen und sich selbst getötet. Die Reallöhne der Arbeitnehmer in Deutschland sind im vergangenen Jahr noch stärker gesunken als bislang angenommen. Der Rückgang um 4 Prozent ist dem Statistischen Bundesamt zufolge der stärkste seit Beginn der Zeitreihe 2008. Dazu Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Wieder sind die Löhne gesunken. Real heißt unter Berücksichtigung der Inflation. Es zeigt, wie sehr die hohe Inflation an den Einkommen nagt und wie sie die Kaufkraft der Bürger auffrisst. Der Rückgang der Reallöhne fällt mit 4 hoch aus. Es bedeutet, dass auch Lohnerhöhungen von der Inflation mehr als aufgezehrt wurden. Was in den beiden Jahren zuvor bereits der Fall war, als die Reallöhne um 0,1 und 1,1 zurückgegangen waren. Bei der Berechnung der Reallöhne wurden erstmals auch kleinere Betriebe, Auszubildende und Beschäftigte in Altersteilzeit erfasst. Bereiche, wo Lohnerhöhungen kaum durchsetzbar sind. Da wirkt die hohe Inflation noch stärker. Der Theatermacher und Lyriker Dinscha Gucjeta ist mit dem diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik ausgezeichnet worden. Güccieta erhielt die Ehrung für sein Buch Unser Deutschlandmärchen, wie die siebenköpfige Jury bekannt gab. Darin zeichnete in Nettetal geborene Autor ein migrantisches Familienporträt in Deutschland. Die Jury lobte die eigene Sprache und die lyrische Innovation des Buches. Das Schöne an Fußballfloskeln ist ja, sie gelten für alle. Das Runde muss ins Eckige, egal ob Champions League oder Freizeittruppe. Und natürlich gelten sie genauso auch für Menschen, die beeinträchtigt sind beim Sport. Egal ob durch einen Schlaganfall oder das Down-Syndrom. Einige von ihnen treffen sich zum regelmäßigen Kicken sogar in sogenannten Handicap-Teams. Mehr als 300 solcher Mannschaften gibt es laut DFB in Deutschland. Einer von ihnen hat mittendrin Reporter Rupert Wiederwald auf dem Trainingsplatz in Köln besucht. Die Energie kommt vom Herzen, Die, das machen nicht meine Beine, das macht mein Herz. Ich fühle, ich fühle einfach keine Schwäche, ich fühle einfach nur den Spaß, wenn ich hier auf dem Platz bin zu spielen. Ich möchte mein Bestes geben. Schlaganfall 6.07.2016 während des Schlafes, ja. dadurch bin ich jetzt linksseitig gelähmt. Erst ja, habe ich mich nicht getraut, aber nach der Zeit hatte ich wieder ein bisschen kribbelnde Füße bekommen, ich wollte einfach wieder ein bisschen auf dem Platz stehen. Ich bin äh, Fußballer, also von klein an, lebe auch im Prinzip den Fußball und äh, für uns oder auch für das gesamte Trainerteam ist eigentlich immer das Wichtige, den Jungs und Mädels einfach was zurückzugeben. Seit sieben Jahren trainiert Gökhan Erdek die Abteilung Inklusion bei Germania Zündorf. Am Anfang waren sie zwei Betreuer und vier Spieler. Heute trainieren zehn Betreuer fast 40 Spielerinnen und Spieler. Ehrenamtlich. Ein Bezug zu Menschen mit Behinderung hatte der 26-jährige Erdek, der als Zöllner am Flughafen arbeitet, damals nicht. Natürlich Anfangs hatte man Hemmungen bezüglich, wie gesagt, wie man mit den Spielern umgeht und sonst was allem Möglichen. Aber mittlerweile das hat sich alles aufgelockert. Man lernt von den Spielern, wir lernen von denen, die lernen von uns. Zweimal die Woche kommen sie hier zusammen, die Kicker des Germania Zündorf in Köln-Portz. Sie sind zwischen 11 und 71 Jahre alt, einige mit Handicap, einige ohne. Was sie eint, der Spaß am Fußball. Ja! Michelle ist 29, hat eine Muskelerkrankung, ohne Hilfe laufen, fällt schwer. Trotzdem wollte sie immer Fußball spielen. Lange hat man ihr erklärt, das geht aber nicht. Deiner, deiner, deiner, deiner, der muss. Sehr gut. Ich durfte nicht, wegen dem Rollator, weil man sich ja verletzen könnte. Es gab auch Hallenturniere an unserer Schule, ich durfte nicht mitmachen, weil die mir das einfach nicht zugetraut haben. Und... Jetzt bin ich hier, spiele Fußball und zeige allen, wie es geht. Und das sollte Normalität sein. Training ist hier so wie bei allen Fußballvereinen. Erstmal aufwärmen, denen laufen. Dann endlich Übungen am Ball. Passen, aufs Tor schießen. Das finden ja alle am besten. Fußballer halt. Wer trainiert, will auch spielen. Ligaturnier in Stolberg bei Aachen. Der FC Germania ist heute nur in kleiner Besetzung dabei. Und es läuft nicht gut. Die ersten Spiele gehen allesamt verloren. Immer auf dem Platz Jörg Faller. Sport war für den 41-Jährigen immer wichtig. Auch nach seinem Schlaganfall. Wieder zu kicken mit anderen beeinträchtigten Menschen. Ein Lernprozess. Es kann ja nicht jeder perfekt sein. Ne? Ich bin ja jetzt auch nicht mehr perfekt, aber man sieht halt mal die andere Medaillenseite. Ne? Ich kann mit den Leuten alle gut umgehen. Mir macht es auch Spaß mit denen. Daniel, entschuldigen. Das Wort, das hier immer wieder fällt, Fußballfamilie. Alle wollen sie dazugehören. Denn lange wurde das Thema Inklusion im Fußball nicht ernst genommen. Das berichten alle hier. Inzwischen aber sind einige Bundesligisten aufmerksam geworden. Bayer Leverkusen etwa unterstützt eine Mannschaft, die auf private Initiative entstand, mit Trikots. Und Gökhan Erdek hat bald einen Termin beim 1. FC Köln. Sie wollen wissen, wie das geht mit der Inklusion.